Eine Übergewinnsteuer für die Rüstungsindustrie? Während die Politik dies weitgehend ablehnt, wird die Forderung danach aus dem Volk vor dem Hintergrund der steigenden Waffenlieferungen an die Ukraine immer lauter. Allein der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall hat im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr mehr als 20% Prozent Gewinn gemacht. Bereits 2022 stellten die USOs in Rheinland-Pfalz einen Antrag auf die Einführung einer Übergewinnsteuer. Die stellvertretende Vorsitzende Beatrice Wiesner sagte, Zitat: Es kann nicht sein, dass man sich als Anteilseignerin eines Rüstungskonzerns die Taschen voll macht, einfach aufgrund der Tatsache, dass anderswo Leute sterben. Hauptgeschäftsführer Hans-Christoph Atzpodin vom Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie lehnt hingegen eine solche Übergewinnsteuer ab. Auch die FDP ist gegen eine derartige Einführung. Ein Grund für klar.tv, einen genaueren Blick auf diejenigen zu richten, die hinter der Waffenlobby stecken bzw. mit ihr vernetzt sind und letztlich von einer Übergewinnsteuer betroffen wären. Lobbyismus – Interessenvertretungen der Rüstungsindustrie in der Politik Durch die sogenannte Lobbyarbeit versuchen Interessengruppen wie zum Beispiel eben auch Rüstungsfirmen, einen für sie gewinnbringenden Einfluss auf die Politik zu nehmen.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 Ich bin jetzt